Hallo und herzlich willkommen in meinem Badezimmer, was auch offen ist. Köching. So, wir gehen jetzt mal durch meine Wohnung zum Strand. Ich mal Schiebetür auf und in das Bad rein. Tür zu. Hier das schöne Bad. Tür auf zur Wohnung. Das ist mein Schlafzimmer. Mein Bett. Vorhang auf für das Wohnzimmer mit Küche. Mütze auf, nicht vergessen, weil draußen ist schon heiß. Deswegen Vorhang auf für... Direkt Baum Vor der Tür. Und raus in die gute Stube. So, herzlich willkommen draußen. Das ist übrigens hier die Hütte von äh, meinem Nachbar Benny, kann ich auch mal verlinken. Dann gehen wir jetzt mal zum Strand. Hier wird übrigens noch ein bisschen gebaut. Zunächst also äh, neue Hütten und da ist unser Büro. Hier lebt der gute Ranno. Hier. Schon ein paar Leute sind. Hier ist übrigens unsere Küche. Da. Und da ist einfach das Meer. And it's warm. Es nice. ist übrigens gerade hier ein bisschen Ebbe. Wenn Flut da ist, dann ist das Wasser da. Ja. Okay. Kein Wort. Niemand hier. Wir baut hier nach Sandburgen. Benny hat gestern mal hier auch schon Krebs entdeckt. Hier sind Seeigel. Nice. So und bevor ich mir jetzt einen Sonnenbrand hole, gehe ich wieder zurück anpassen. Und sage Tschüss.